Wie kann man in R-Werte-Labels definieren? Der erste Schritt ist wie immer das Öffnen eines Datensatzes, hier Orange, und den schreibe ich als Objekt Data in meine Arbeitsumgebung hinein. Dann kann ich mir das hier anschauen, enthält drei Variablen, und wir wollen jetzt mal mit der Variable Tree hier arbeiten. Als erstes schauen wir uns mal die Variable Tree an. Dafür verwende ich den Table-Befehl und dann in Klammern Data, Dollarzeichen, Tree, um also innerhalb des DataFrames Data mir die Variable Tree in einer Tabelle anzuschauen. Das Ganze führe ich aus und dann sieht man, dass diese Tabelle momentan ein bisschen schlecht lesbar ist. Und zwar ist es folgendermaßen gemeint, dass hier oben sind die Ausprägungen der Variable, also Baum Nummer 3, Nummer 1, Nummer 5 und so weiter. Und da gibt es jeweils eine Häufigkeit von 7. Das Ganze wollen wir jetzt ein bisschen besser lesbar machen. Und zwar wollen wir, dass hier oben nicht einfach nur 3, 1, 5 steht, sondern dass dort Wertelabels auftauchen, also zum Beispiel Baum 3, Baum 1, Baum 5 und so weiter. Der erste Schritt, um jetzt die Wertelabels definieren zu können, ist, dass man erstmal prüfen muss, ob dort ein geeigneter Variablentyp vorliegt. Also, ob diese Variable überhaupt dafür geeignet ist, dass ich jetzt Wertelabels definieren kann. Und zwar muss dafür eine Faktorvariable vorliegen. Und ob hier eine Faktorvariable vorliegt, das prüfe ich jetzt hier mit dieser class-Funktion. Schreibe ich also class und dann in Klammern wieder data Dollarzeichen $tree, um jetzt zu prüfen, welcher Variablentyp dort vorliegt. Und man sieht jetzt hier, dass das ein Ordered Factor ist, das ist also eine geordnete Faktorvariable, ist also geeignet für die Definition von Wertelabels. Um jetzt die eigentliche Definition der Wertelabels vorzunehmen, muss ich hier nochmal hinschreiben, wie die Variable heißt. Ich möchte jetzt also diese Variable sozusagen neu definieren mit diesem Zuweisungsoperator und dann sage ich jetzt, wie soll denn die neue Variable aussehen. Zunächst mal soll die wieder so eine geordnete Faktorvariable sein. Also steht hier ordered. Wenn es eine Faktorvariable ist, die nicht sortiert ist, also wo die keine Rangfolge vorliegt, dann können Sie hier Faktor hinschreiben. So, wir bleiben bei ordered, da es eine geordnete Faktorvariable bleiben soll. Und dann müssen wir jetzt nochmal hinschreiben, aus welcher Variable das Ganze berechnet werden soll. Also Data, Dollarzeichen, Tree. Dann Komma. Und dann muss ich jetzt die Levels definieren. Das sind also sozusagen die Stufen von dieser Faktorvariable. Dafür schreibe ich Levels ist gleich C. Dieses C verwendet man immer für die Definition eines Vektors. Und dieser Vektor soll jetzt die Reihenfolge behalten, die momentan im Datensatz drin ist. Wir hatten ja hier gerade in der Tabelle gesehen. 3, 1, 5, 2, 4. Also habe ich hier in diesen Vektor wieder dasselbe reingeschrieben. 3, 1, 5, 2, 4. Somit würde man jetzt also die Variable noch gar nicht verändern. Das wäre jetzt im Prinzip nur das, was sowieso schon in der Variable drin steckt. Wir wollen jetzt aber zusätzlicher die Wertelabels definieren. Und Dafür schreiben wir jetzt dann wieder Komma und dann können wir jetzt per Labels einen weiteren Vektor definieren und dieser Vektor enthält dann die Wertelabels, die in die Variable reingeschrieben werden sollen. Dafür schreibe ich wieder ist gleich c, um einen Vektor zu erstellen und dann in Klammern die ganzen Labels und zwar muss ich dabei dann darauf achten, dass die in der Reihenfolge geschrieben werden, in der die einzelnen Werte in der Faktorvariable vorliegen. Also schreibe ich genau in der Reihenfolge auch die Labels hin, Baum 3, Komma, Baum 1, Baum 5 und so weiter. So, dann führe ich das Ganze jetzt mal aus, indem ich es markiere und hier auf Run klicke. Dann wird der Befehl ausgeführt und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an, indem wir wieder eine Tabelle für diese Variable anfordern. Und Sie sehen jetzt hier, die Tabelle sieht im Prinzip genauso aus wie vorher, also die Sortierung hat sich nicht geändert. Allerdings ist es jetzt besser lesbar, weil dort jetzt die Wertelabels stehen, Baum 3, Baum 1, Baum 5 und so weiter. Soweit zur Definition von Wertelabels in R.